Ich habe die Hoffnung dass eigentlich Sachen, die wir heute lange brauchen, um zu begreifen, wie das geht. Dass wir mit künstlicher Intelligenz darauf hingewiesen werden können, was machen wir falsch Ich komme aus drum, Maschinenbau, darum, so vom technischen her. Gerade die Produktion ist sicher interessant. Äh, Industrie 4.0 Stichwort. Erwartungen und Hoffnung glaube ich, irgendwo durch, dass es auch unser Leben erleichtert oder uns unterstützt im Leben. Also ja, Unterstützungsfunktion würde ich sagen. Das Coronavirus, das im Moment ja da ist, ist sehr aktuell. Und da wird ja auch schon sehr stark äh, mit Supercomputer ja, versucht zu analysieren, wie kann man den am besten bekämpfen. Also ich kann mir gerade im HR-Bereich mir einiges vorstellen, gerade was äh, interne Services anbelangt, dass man einfach äh, so äh, administrative Fleissarbeiten können eliminieren können. Man merkt es ja schon, also zum Beispiel Übersetzungsmaschinen sind sehr viel besser geworden. Also das ist auf jeden Fall eine Sache, wo KI eine riesige Rolle gespielt hat. Zum Beispiel, dass man, wenn man jetzt nach Japan reist, einfach das Handy nehmen kann und über einen Text halten kann und es wird dann simultan übersetzt. Entdecken, ob jemand Krebs hat oder Plug in den Arterien oder sonst irgendwelche Probleme. Die ganze medizinische Diagnose, die wird bald übermenschlich gut sein. To evaluate information for instance about the environment, about the spread of diseases, about the symptoms or how certain uh, medical images look like and help us in taking decisions about what actions to take based on that. Um. Das Eigentlich nicht, nein. <lacht> Bei den Algorithmen, dass irgendein Resultat dabei rauskommt, und niemand kann sagen, wieso ist das Resultat stanko. Aber es kann zum Beispiel sein, dass darum ich keine Sozialleistung mehr bekommen will bekommen, weil ein Algorithmus das sein? Heißt? Nicht konkret. <lacht> Wann denn äh der Bürger so durchsichtig wird. Angst konkret? Nein, ich bin nicht ein ängstlicher Mensch. Ich glaube, man muss einfach wissen, was man von sich preisgibt, wo dass man seine Daten und äh, seine Themen hinterlässt. Nobody knows. The, let's say the evolution of this technology Took many people unprepared. The general imagination of a Terminator or a super intelligent uh, uh, entity coming and making me its slave. I think this is still science fiction. In manchen Ländern da kümmern sich die Leute nicht viel um Privatsphäre und da ist es leichter für die Regierung, Privatsphäre auszuhebeln. China ist ein Beispiel. Ich glaube, das ist der Bereich, der, der mir auch langfristig am meisten Angst macht. Weniger Angst, dass die Maschinen die Herrschaft übernehmen, sondern dass Menschen Maschinen dazu benutzen, ihre Herrschaft auszubauen.